Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Ja, äh, letzte Folge war ein bisschen speziell und äh, nein, das ist nicht das, was ich, ich wollte, diese Sicht. Ich messe Strahlung. Geht Sie könnte eure Optik und Kernsysteme stören. Oh ja. Ach scheiße, ich habe keine Verbesserungssysteme, cool. <lacht> ich habe jetzt schon keinen Bock gegen Roboter. Vielleicht bekomme ich ja die Tür geöffnet. Wie? Ist hier eine Munikiste. Ah, jetzt, jetzt macht's automatisch. Ich wollte eine Taste drücken, aber ich habe drauf gewartet. Du hast die Tür aufgekriegt, Hendricks. Ah, ich habe sie nicht geöffnet. Oh-oh. Oh-oh. Ach du Scheiße. Und ich habe keine Nanobots, übrigens. Ich habe gemerkt, danke. Haben wir überhaupt Funk hier unten? Ich meine, alles ist ausgefallen, inklusive meiner Nanobots. Meine kleinen Babys sind weg. Und er ist tot. Aha. Wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo? Da drüben. Scheiße. Schau, schau, schau, schau. Alter, ist das schwer. Okay, okay. Vorsicht. Ich soll vielleicht zurück in den Tunnel gehen. Ah, ich habe sie nicht geöffnet. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Sie sind im Wasser. Cool. Bis jetzt, glaube ich, mein unliebstes Level. Ich probiere möglichst Munition zu sparen, tatsächlich. Ich und Munition sparen, wer hätte das gedacht. Ich glaube, ich muss die hier reinloggen. Ich gehe mal hier raus. Löse alle aus. Und dann renne ich hier rein. Aber oh, das war komplett random. Kommt er noch? Ich weiß, da ist noch einer draußen. Ich habe einen Laufen sehen da drüben eben noch. Es waren vorhin mehr. Jetzt kommen sie. Ja klar, die kommen da wo ich hin will! Oh. Ach du Scheiße. Und wir sind alleine. und jetzt habe ich aber weniger, das heißt, es ist okay, wenn ich hier bin. Fuck. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Ruhig, ruhig, ruhig, ruhig. alles nachladen. Ich sehe gar keine. Das ist okay. So, ich bin gerade... Ich hasse solche Level. Vor allem, weil die gerade einen ekligen Dead Space Vibe abgeben von der ganzen Thematik her. Mit diesen ganzen Leichen hier. Das waren alles mal Military, so wie es aussieht. Aber man kann hören, ob vom Musik kommen. Mehr oder weniger. Kurz kratzen. Ich habe immer noch Muni, volle Muni drauf. Kane, Optik ist online. Verstanden. Messe direkt voraus eine starke Stromschwankung. Wann mal. So, dann habe ich sie garantiert an. Okay. Eine Menge Roboter hier, Kane. Ruhig, lass dir Zeit. Kane, ich wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Serverraum zu liegen. Okay. Der will raus. Ich habe so keine Lu Lust, dass das aufgeht. Raus da, direkt vor dir ist ein so, ich bin gerade hart verschrocken. Ach du Scheiße. Das könnt ihr nicht mit mir tun. Ich spiele einen Shooter und kein Horrorspiel. da freigesetzt wurden, wurden nie identifiziert. Wittert noch jemand eine Vertuschung? Mm -mm, gar nicht. Wie kommst du darauf? Okay, das ist nix. Nein. Nein, nein, bitte nicht. Ich bitte dich umzukehren. Aufwachen. weg. Kane, Diaz meldet sich über einen sicheren Kanal. Tilla hat recht. Wir müssen der Welt die Wahrheit zeigen. Oh nein, er ist mit den Servern verbunden. Sein DNI dient als Leiter für jede Info, die Hose... Diaz, wer war das? Er hat die Roboter gesteuert. Ihr Schwarmbewusstsein kontrolliert. Er wird sein Gehirn überladen. Hör mir zu, wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen es stilllegen. Dort drüben. Er überträgt gerade alles von diesen Servern direkt an unsere Feinde. Wir müssen diese Situation eindämmen. Dort oben steht einer. Da. Diaz, hör auf damit. Er lässt mich nicht einfach Dass so zu sich mit kommen. Den anderen geschehen ist. Du musst aufhören. Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. auf indem du den Kern über ihn zerstörst. Ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif mich auf die Privatbühne zu, wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNI herstellen. Scheiße. Ich darf da nicht reinlaufen, dem Fall. <lacht> Hör auf damit. Was immer mit dir und den anderen geschehen ist. Du musst aufhören. Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Du kannst Dias nur vom Server trennen, indem du den Kern über ihn zerstörst. Okay, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNI herstellen, kann ich die Schwächen des Kerns finden. Du bist der Boss? Lass. Irgendwo laufen sie. Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um Dias. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt da. des Kerns freigelegt. Ich wusste, ich hab irgendwo Schritte gehört um mich rum. Eine Okay, wo? Achten Ach, leck mich mit deinem Frieden. Ich will doch nur nicht sterben. Nanobots. Machen die überhaupt was? Okay, okay die können hier nichts anrichten. Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um Dias. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt des Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, müsst ihr da rausgelangen und eine Granate reinwerfen. Ach, das ist voll geil. Kühlturm 1 freigelegt. Achten Sie nur auf den Klang meiner Stimme. Kühlturm 1 offline. Kern freigelegt. Entspannen Sie sich. Lassen Sie die Gedanken. Irgendwie kann ich auch rumdashen, aber ich weiß nicht mehr wie. Dias, hör auf damit. Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören. Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Probier das mal direkt, wenn... Du kannst Dias nur vom Server trennen, indem du den Kahn zerstörst. Hey, okay, ich bin ohne Kontrollraum. Was soll ich tun? Nix. für mich auf die Primärsysteme zu. Eine Leitverbindung über den, was den macht den die Granate? Kühlstäbe, kann ich die Schwächen des Kerns finden? Du bist der Boss, Lady. Ich hab's. Schießt auf die Kühlsterbe in den Türmen um Dias. Dadurch wird der entsprechende Zukunftspunkt des Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, es hat einfach zu viele Feinde hier. Hätte es da da hinten? Den. So, warte, warte, warte, warte. Ich räume mal kurz weg hier. So. Okay, jetzt bin ich da und jetzt mache ich irgendwas mit einer Granate. Ich weiß, Granate. Ich habe schon gecheckt, was ich mache. Keine Sorge. Ich wusste nicht, dass ich einfach hinrennen muss. Ich dachte, ich muss da wirklich aktiv eine Granate reinwerfen. Okay. Okay. Was machen wir das nicht nur viermal? Doch. Dreimal sogar nur. Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Ach, da drüben natürlich. Rechts schießen die. Und los, einfach reinrennen. Das funktioniert, ja. <lacht> Ist voll geil. Glück sind wir in Cutscenes unverwundbar. So, jetzt gehen die Bots wieder drauf. Und ich gehe weg. Ich gehe nach oben. Ich geh mal hoch. Ach du Scheiße. Ja, das ist ganz toll. Für mich heißt es jetzt, ich stehe einfach hier und warte. Ach scheiße, ich muss den verteidigen. Okay, die Musik ist schon episch jetzt. Wir haben voll dieses Weltuntergangshelden-Szenario. Keil. Also der will sich sprengen und stattdessen habe ich ihn jetzt gesprengt. Ist doch auch cool. Also eigentlich sollten die mir dankbar sein, ich mache den Job für sie. Los. Oft vorhin habe ich ein Magazin gebraucht, um den zum Explodieren zu bringen. Jetzt brauche ich Minimum zwei. Was ist das? Ja, ich ja, bin schon dran. Boom. Ich dachte, ich habe die Upgrade des mehr als ein Roboter explodiert, aber vielleicht hat das sehr schwere Bedingungen drin. Ah, das zündet jeglichen Sprengstoff. Ach, natürlich jetzt da drüben. Ciao. Ja, ja, ich bin dran, chill. Nein, ich war nur Hass. Und jetzt rein. Ich schaff das. Ich schaff. Das. Ich fick dich jawohl. Das waren jetzt extrem viele. Ich hätte vielleicht sprengen müssen. nicht verlieren, Hendrix Du musst dich verbinden und alle Daten von seinem DNI ziehen. Das wird sein verdammtes Hirn rösten. Ich das weiß. glaube ich nicht. Ich kenne ihn. Ich habe mit ihm gekämpft. Er sollte nicht so sterben müssen. Es tut mir leid. Es ist okay, Hendricks. Ich kann ihn sehen. Scheiße! Ah. Kane, hast du das gehört? Was gehört? Was hast du gesehen, Hendrix? Hast du was bekommen? Hendrix! Taylor sucht nach zwei Überlebenden des Coalescence Desasters. Er hat Singapur verlassen. Wie hat er das denn angestellt? Man gewinnt neue Freunde, wenn man sein Land verrät. Mist. Wir werden von oben angegriffen. Es sind die Immortals. Sind sie dort unten? Die, die meinen Bruder töteten? Ah, ja, meine Männer gehen rein. Haben wir die Standorte der CIA-Unterschlüpfe erhalten? Ja, Madame. Flutet es. Meine Männer sind Jakt da unten. Es hoch! Erst fluten, dann sprengen die Dame, kann sich nicht entscheiden. Aber ich glaube, wir haben der die, die Hand geklaut, damit wir die rechte Hand so anschauen. Von der ich glaube, das war sie. jetzt geht's los. Hendrix, in der ganzen Anlage gab es mehrere Explosionen. Verschwindet sofort! Was sie gehört, Wieso wollt ihr noch kämpfen? Überwachungsdrohne zeigt 54 Immortals auf der Oberfläche an. Sie sprengen das Gebäude, um euch zu ertränken. Geh da durch! Wir haben keine Zeit mehr! Ja, wenn die nicht kämpfen wollen, kämpfe ich auch nicht. So einfach ist es. Wir gehen jetzt mit denen zusammen raus. Okay, die wollen doch kämpfen. Die Drecksau. Ich dachte, die haben gecheckt, dass wir am Arsch sind. Dass wir jetzt zusammen kämpfen, aber nein. Klar, die jagen uns, aber trotzdem. Ich Hendricks das dauert nur ein paar Minuten. Klar, die Roboter sind äh, entbehrbarer. Und deswegen kann man die Roboter brauchen, um uns zu töten. Die Tür und Nein. Öffne das Labor. Was? Bist du irre? Nicht, wenn das klappt. Eure Lungen sollten mehr als genug Luft haben, um zur Oberfläche zu gelangen. Okay. Aber wenn das schief geht, werde ich dich heimsuchen, Kane. Oh oh. Geh weg. Mist. Sie klemmt. Muss Türsystem überbrücken. Schütze mich. Ich habe gemerkt, dass sie klemmt. Danke. Okay, das ist geil. Man kann die Kettenreaktion tatsächlich. Das war das, was ich vorhin geschafft habe. Jetzt verstehe ich den Sinn dieser Fähigkeit richtig. Ja, bitte, Kane. Warte. Ach komm. Jetzt kannst du erzählen. Ja, fuck, ne? Was? Ja, das irre? ist schon gut so. Ach, das mal Hendrix. Um okay. Aber wenn das schief geht, werde ich dich heimsuchen, Kane. Ja, ja mach du. Ob. Überbrücken. Schütze mich. Ja, ja, ich bin dran. Nur noch ein paar Sekunden. Okay. Da drüben ist einer versteckt. Zeit, wir haben gerade größere Probleme. Hilf mir mal. Was hilft? Die? Los, wir müssen hier raus. Ja, von mir aus. Über mir? Da der Wasserdruck, wird euch direkt aus dem Silo schleudern. Zumi, sobald ich die Tür sprenge, wird uns der Druck hier rausspülen. Dann mach Achtung. Au! Klar, ich hab ich habe den ganzen Pfosten mal aufgeräumt eben. Sehr interessant, auf jeden Fall. Okay, bleibt mir. Wir sind noch nicht raus. Ja, ich weiß. Schon gemacht. Boah, zum Glück bin ich so schnell, ne? Zuerst komme ich jetzt zuerst mal hier raus. Ciao. Ich probiere es, okay? Ich probiere es wirklich. Da geht's raus. Okay. Bist du okay? Alles klar. Kane! Kane! Das ist übel. Diaz hat die Positionen aller CIA-Unterschlüpfer auf der Welt verraten. Diesen eingeschlossen. Bestätigt die Immortals sind bereits hierher unterwegs. Wir können sie nicht aufhalten. Verschwindet aus Singapur. Halte durch, Kane. Wir holen dich da raus. Kane ist, glaube besser dran, wenn sie einfach selber losläuft. So am Rande mal. Okay, wir haben die Mission erledigt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber. Also ja doch, eigentlich. Wir sind ja raus, wir haben alles gemacht. Cool. Ja, also es macht. Ich sag's immer wieder, das Spiel hat mich jetzt nicht so überzeugt. Es macht schon Spaß. Es ist cool, man kann es mal gespielt haben. Das schon, aber naja. Und ich meine, hey, die nur nach 15 Story, oh nein, wir wurden verraten. Nicht, <lacht> du weißt schon, dass sie, wollen, dass wir sie suchen. Oh. Neues hat? Das sind nicht wir, Hendrix. Was immer sie tun, ist ihre Schuld. Eine Mortal will ich nicht haben. Ich mag die Maske einfach. Hätte er keine Brille fände ich ist noch cooler, aber hey... Hm. Die ist auch irgendwie cool, aber irgendwie zu zerfetzt, ich weiß nicht, die hat was. Die ist recht simpel, das erinnert halt echt an so Modern Warfare zeiten Das ist ein Biohazard-Suit eigentlich, der auch geil ist eigentlich. Den mag ich tatsächlich. Wir bleiben männlich, komm. Ich bleibe einfach männlich für die Story. Ich guck trotzdem jedes Mal ins Menü rein. Äh, ja, ich habe gesagt, ich ändere mal die Waffe ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach einen Schalldämpfer montieren soll. Eigentlich nehme ich glaube ich eine neue Waffe. Ja, komm. Was haben wir jetzt hier? Ich will einfach was, das Range und Schaden hat. Das ist das Problem. Und die verliert zum Beispiel 5 Punkte an. Sch äh, die bekommen 5 Punkte an Schaden, verliert aber 4 an Range und die Feuerrate geht dafür hoch. Ich weiß nicht, ob das besser ist tatsächlich. Die ist recht stabil. Die ist einer über dem Mittelpunkt, das heißt 2 weniger, aber dafür mehr Range. Die BRM ist eigentlich geil. Und es ist eine LMG. Ich glaube, die können wir uns mal gönnen. Ich habe einen Griff für weniger Rückstoß. Und ein besseres Ziel, wie es hier beim Direktschießen. Und ich sollte mal mit der Pistole spielen, damit ich mehr Sachen freischalte, merke ich. Ist eigentlich gar keine dumme Idee. Eventuell. Automatische Einwegreparatur, die Kampfverkehr des Systems kriegt. Ach so, hier, guck mal, jetzt habe ich das. Das kann ich noch upgraden. So. Was war jetzt das? Drücken Sie X, um die mini für einen extra Schubes während des Sprungs zu aktivieren. Das ist doch okay. Granatenschaden. Oder Waffen aufnehmen. Ich glaube, ich nehme gerade die mit Granaten noch. Ich, lute, ich rüste die noch auf, dann habe ich keine Fertigkeitspunkte mehr. Ich finde es eigentlich ganz cool. Habe ich einen Tarnskin? Ah, Das ist da hinten. Okay, ich glaube, wir sind in einem Flugzeug, kann das sein? Ja, ich würde. Ich probiere ein bisschen mit den Waffen rumzuspielen, halt einfach. Ein bisschen zu leveln, trotzdem. Aber den, äh, die Bienchen behalte ich. <lacht> Wechseln Sie mit Airlines und Ernst zwischen allen drei Cyberkernen auf dem Cyberkernrad. Achso, Level 20 brauche ich dafür. Ja, okay, nee. Bringt mir jetzt hier eh nicht viel. Jetzt weiß die Welt also, dass es ein CIA-Geheimprojekt war, das zum Tod von mehr als 300.000 Menschen geführt hat. Glaubst du mir jetzt, dass Kane uns Informationen vorenthält? Meinst, sie weiß mehr, als sie uns sagt? Ich glaube, Taylor ist über irgendwas gestolpert, das er nicht wissen sollte. Und jetzt ist er frei zum Abschuss. Kann sein, ja. Aber Kane ist auf unserer Seite. Wir können sie nicht diesen Tieren überlassen. Beim WA herrscht pures Chaos. Wir müssen Taylor finden, bevor es schlimmer wird. Wenn wir Kane nicht rausholen, macht das keiner. Sie ist schlau und sie hat Biss. Sie wird durchhalten, bis wir kommen. finde es schön, wie der Text auf Englisch ist übrigens, aber deutsche Worte herausfliegen. <lacht> ich verstehe, dass man das nicht alles übersetzt hat. Wir sind an der Außenmauer. Verlassen die Quarantänezone. Ihr solltet mich doch nicht holen. Freu dich nicht zu früh. Noch sind wir nicht da. Ich habe meine Maske nicht mehr auf. Wie ist der Status? Ist der Unterschlupf noch sicher? Vorerst. Ich sehe, dass die Immortals schnell näher kommen. Und dabei zerstören sie alles in ihrem Weg. Kein Scheiß. Wir sind so schnell wir können da. Bleib stark. Ich sag dir was. Setz nicht zu viel Hoffnung in keine Chancen. Die Pisser meinen es ernst. Ja, wir doch auch. Und wir verlassen Singapur nicht ohne sie. Alright. Die haben da echt von jemanden gekreuzigt. Heftig. Die Worte jeden zwischen sich und dem Unterschlupf ab. Okay, ich level mal die Pistole ein bisschen. Sie treiben sich hier immer noch Immortals rum. Wenn's geht. Achso, gut. Gehen hier durch. Ja, ein paar ich dann. Mal. Och, wie geil! Jetzt habe ich einen Raketenjump. Hi, Leute. Oh, ich komme da nicht rein. Okay, ich komme hier schon wieder runter. Ich höre es. Das Problem ist, ich bin so ein Completionist in diesen Sachen. Ich würde es nicht mit der vollgelevelten Waffe rumlaufen, das fände ich irgendwie doof, sondern ich level dann weiter das so Zeug. Meine vollgelevelten Sachen nehme ich ungern mit. Das, das ist einfach für mich in solchen Spielen kontraproduktiv. Deswegen probiere ich dann auch mit Pistole zu spielen, damit ich da mehr Level drauf kriege. Seit der Sache mit ihrem Bruder handel Gojulan aus reiner Wut. Ihre Soldaten werden keine Gnade zeigen. Niemandem. Wenn wir sie finden, werden wir es auch nicht. Oh, das tut mir sehr leid, dass ich das dann so spiele, einander. aber ich würde jetzt mit der Level-5-Waffe eigentlich nicht mehr spielen. Du, wir, wir auch privat nie. Die Bösen killen. Wie in alten Tagen. Wie in alten Tagen. Weil das hat ja dann... Ich meine, die Waffe erreicht ja nichts mehr, weil die ist ja schon auf dem Maximum-Level. Das lohnt sich ja nicht mehr, ne? Noch nicht vorbei. Deswegen, also ich habe mir deswegen auch schon überlegt, die alten COD-Teile noch zu äh, installieren. Und eventuell äh, Trophy Hunting wir zu betreiben. Holen Kane, dann wir wir von uns ich würde das vielleicht sogar streamen dann. Ich weiß nicht. Mal schauen. Es sind einfach random Streams, aber ich würde dann Trophy Hunting betreiben. Irgendwie finde ich das voll interessant. Inter Ach nein, nicht Zivilisten. Kann ich den... Ich kann den nicht retten. Kann ich den lösen? Ja. Das wird alles noch viel schlimmer, bevor es besser wird. Ich wusste, dass es eine blöde Idee war, hierher zu kommen. Ach, ist hier unten rechts. Sehe ich, ob ich aktiv bin oder nicht? Ich bin Depp. Ich habe das jetzt erst gecheckt, was es ist. Unten rechts sieht man das. Ach du Scheiße. Unbemerkt bleiben. Nein. Ach fuck, hier haben die Zivilisten trotzdem getötet. Ach Mann! Ich weiß, einen habe ich getroffen. Aber ich wollte die eigentlich retten. Ich wollte wirklich, dass ich die Soldaten töte und deswegen die Zivilisten überleben. zum Teufel tust du? Du hast uns verkauft! Du hast dem Feind geheime Informationen gegeben! Ich habe die Wahrheit gesagt! Hinter der schicken Firmenfassade führte die CIA illegale Experimente an Menschen durch. Experimente, die ihnen wieder vor die Füße gefallen sind, mit Hunderttausenden von Toten und noch mehr, die durch die Auswirkungen leiden mussten. Und jetzt frag dich mal, Wer ist in dieser Situation der Böse? Die Menschen, die eine Katastrophe direkt vor ihrer Haustür überlebt haben? Oder die Schlipsträger, die alles vertuschten? Die Immortals haben eine Gesellschaft aufgebaut, als der Rest der Welt wegsah und sie verrotten ließ. Vielleicht wollen sie Rache, vielleicht wollen sie Gerechtigkeit. So oder so. Du kannst doch nicht sagen, ihr Zorn wäre nicht... gerechtfertigt. Taylor! Taylor! Kane, Taylor hat unsere Kommunikation gehackt. Kane! Ich höre nichts mehr von Kane. Es könnte schon zu spät sein. Wenn die Immortals in den Unterschlupf gelangen, ist Kane so gut wie tot. Geh nach oben, finde einen Weg für mich. Ich hoffe, du liegst bei ihr richtig. Okay, ich habe das noch ganz kurz überprüft, währenddem. Ich habe den zugehört, keine Sorge. Ähm. Ach der Pizza, der hat trotzdem geschafft. Okay. Äh, ich habe kurz nachgeguckt mit den DLCs. Und die DLC enthalten halt wieder... Ach wie geil, hier komme ich jetzt rein. Äh, ja, die DLC enthalten nur Multiplayer-Maps. Ist dann tatsächlich so Multiplayer-Sachen. Ach, mit links habe ich die Sniper. Okay. Außer bleiben. Schnell Ziel direkt voraus. Wieso schaffen sie es immer, die Zivilisten zu töten? Das nervt mich. Richtig eklig. Richtig eklig, Hardcore. Oh, ich hab jetzt schon zum dritten Mal gecheckt, dass die Zeit schon lang um ist. Sorry. Also ich bende mal die Folge hier jetzt tatsächlich. Äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf euch es gefallen und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Black Ops 3, wenn die Kampagne weitergeht. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Cheerio!